Dichte Regentropfen klatschen auf den Asphalt. Zwei vermummte Gestalten bahnen sich gebückten Ganges ihren Weg durch den Regenschauer. Die eine von ihnen ist gehüllt in einen quietschgelben Regenmantel, dessen Reflektoren auf dem Rücken eher schlechter als recht wieder festgenäht worden sind. Die zweite Gestalt trägt einen langen schwarzen Mantel und vergräbt ihr Gesicht unter einem viel zu großen und seit mindestens 15 Jahren aus dem Mode gekommenen Kragen. Sie betreten in dieser stockfinsteren und verregneten Nacht das örtliche Einkaufszentrum. In Ordnung, liebe Kollegen. Jeder weiß, was er zu tun hat, ja? Und denkt mir um Jottes Willen daran, nicht zwischen Eingangstür und Auslagerpalette zu geraten. Ich habe keine Lust, heute Überstunden machen zu müssen, weil wir einen doch getrampelten Kollegen vom Linoleum wischen müssen. So, 12 Uhr. Dann wollen wir die Meute mal loslassen. Hast du gesagt, es kann gar nichts passieren. Ich habe ja vorbestellt, hast du gesagt. Wie lange willst du mir jetzt eigentlich noch vorwerfen, dass ich die Quittung verloren habe? Lassen Sie das voller mit den spitzen Ohren stehen! Das ist eine Dekoration! So lange hm. bis... Da vorne ist meine so eine Collectors Edition! Ja! Lass, los, du kleine Katze! Jetzt lass den kleinen Jungen doch die Collectors Edition! Jetzt lassen Sie mich doch echt die Folie Gott, die Palette ist ja schon leer. So was habe ich ja noch nie machen. erlebt. Ach, sowas hätte ja, ich nicht ständig. Jetzt echt? Liefere meine Pizza zu einem Kindergewürz. Dann weißt du, was ich meine. Jetzt aber los. Wenn ich keine Collector sehe, dann bin mein Leben verwirkt. Im WoW.de präsentiert Eine Produktion der Mindcrusher Studios Der Boon 2 wird gehortet. Guten Morgen, Frühaufsteher! Hier ist euer Volk und ihr hört die S-Up Radio Morning Show. Ja, heute Nacht herrschte ja, der Ausnahmezüge im Einkaufszentrum. Grund dafür war der Mitternachtsverkauf der ersten Erwanderung für World of Warcraft. The burning Crusade. Zur Stunde arbeiten die Putzkolonnen noch mit Hochdruck daran. Zumindest die gröbsten Schäden an der Einrichtung bis zur Ladenöffnung in zwei Stunden zu beheben. Am Telefon habe ich jetzt die frisch gebackene Abteilungsleiterin der Computerabteilung, Jacqueline Matuschek. ja. ja. Guten Tag. Äh, ja, und äh, wie sieht es denn an der Front aus? Es gibt keinen Grund zur Panik. Wir haben die Situation im Griff. Ja, was sagen Sie äh, persönlich zum neuen Add-on von World of Warcraft? Spielen Sie selber? Ja, so ja, sehr gerne. Wir haben ja hier im Haus unsere eigene Betriebskapelle. Das Spiel ich die erste für Die gesamte Brigade. spielt damit. Warum denn äh, noch nicht? Ähm, Ja, <lacht> äh, zurück zu. Word of ich meine, Warcraft. wenn jemand in Haus als Abteilung arbeitet, heißt das doch noch lange nicht, dass er die Jugend auf der Triangel spielen um, kann. Äh, Burning Crusade! Also, wir müssen uns da unbedingt mal besuchen kommen. Ich sag jemand zu der sage ich, wir können damit zu jenem Radio. Um, äh, wir wollen sie vorbeikommen. Wir machen jetzt erstmal wieder Musik. Ich komme. Guten Morgen, Paketpost. Ich habe schon sehnsüchtig auf Sie gewartet. Das hört man doch immer wieder gerne. Hier, Ihr Paket. Und hier noch unterschreiben, bitte. Gern. Mo Moment mal, da fehlt doch ein Paket. Äh, ich verstehe nicht recht. Na, dieses Paket hier ist richtig. Das sind meine neuen window Color vorlagen Aber ich hatte für heute noch ein Spiel bestellt. Tut mir leid, aber ich habe kein weiteres Paket für Sie dabei. Das, das können Sie mir jetzt nicht antun. Was soll ich denn heute machen? Heute ist der 16. Januar, verstehen Sie denn nicht? Ähm, um ehrlich zu sein... Nein, ich verstehe nicht. Sie haben also definitiv kein Paket mehr in Ihrem Wagen? Nein, definitiv nicht. Ihre Wohnung war die letzte Adresse auf meiner Tour. Ach, na gut, Sie können ja nichts dafür. Dann auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen und einen schönen Tag noch. Wohl kaum. Während Laoda versucht, ihren Schock zu verdauen und ihre Wohnung auf der Suche nach der Telefonnummer auf den Kopf stellt, wird andernorts bereits das Spiel installiert. So, dann mal los. Frank? Frank? Ja? Was ist denn? Hattest du nicht heute ein Vorstellungsgespräch? Ich hm, erinnere mich nicht daran. Frank! Ja, ich war da und nein, sie nehmen mich nicht. Was? Aber warum denn nicht, mein Schatzilein? Nenn mich nicht Schatzilein. Und warum wollen sie dich denn jetzt nicht? Keine sehen? Ahnung. Nachdem ich dem Typen von Personalchef seinen verwandten Rechner in Ordnung gebracht hatte, hieß es auf einmal, ich wäre überqualifiziert. Oh, das tut mir aber leid. Vielleicht kann dich ja deine nette Freundin trösten. Welche Freundin? Na, die kleine Blonde. Die war schon so lange nicht mehr hier. Bring sie doch noch mal mit, Schatzelein. Wie hieß sie doch gleich? Ich habe dir doch schon hundertmal gesagt, dass Schluss ist. Aber warum denn? Und das schon seit zwei Jahren. Lade sie doch nochmal ein, vielleicht nimmt sie dich zurück. Ich habe Schluss gemacht, Mami. Was? Ah, neue CD. Sie war immer so nett. Lass es bitte gut sein, Mami. Istablista Online Shop, Ihre Adresse für top -Ware. Ja, guten Tag, mein Welcome Name ist... Welcome to Istablista Online Store, your favorite dealer for Top-Entertainment. Oh man, ich hasse diese Automaten. Bienvenue, bald mal. Für Support auf Deutsch drücken Sie die 1. For support in English, please press. Herzlich willkommen beim deutschen Support von Esta Blister, Ihrem Onlineshop Nummer 1. Oh Mann komm in die Gänge. Ich habe sie nicht verstanden. Auch das Bitte noch. Wiederholen Sie die Eingabe. Sagen Sie laut und deutlich zwei, um einen menschlichen Sachbearbeiter zu sprechen. Zwei. Ich habe sie nicht verstanden. 2. willkommen beim deutschen Support. Oh, das darf Ista doch nicht Blista wahr sein. Jetzt mach schon, der Anruf kostet 1.95 die Minute. Sagen Sie laut und deutlich zwei, um einen menschlichen Sachbearbeiter zu sprechen. Zwei. Nein. Ich habe sie nicht verstanden. Stell mich endlich durch, du blödes ich Arschloch. Mein Name ist Schmidt Bauer. Was kann ich für Sie tun? <lacht> ähm, mein Name ist Anne Schneider. Sind Sie damit einverstanden, dass dieser Anruf zwecks Verbesserung unserer Serviceleistung aufgezeichnet wird? Ist mir egal. Was kann ich denn für Sie tun? Also, es geht um Folgendes. Unterdessen in der forensischen Abteilung der Justizvollzugsanstalt. Tja, Frau Berger, Sie sind nun schon eine ganze Weile hier. Und heute tagt der Bewährungsausschuss, um über die Möglichkeit einer Bewährung für Sie zu entscheiden. Im Zuge dieser Entscheidungsfindung ist es selbstverständlich vorgesehen, dass auch Sie angehört werden. Wie würden Sie Ihre augenblickliche Verfassung beschreiben? Also, ich habe die Zeit, die ich hier bin, intensiv genutzt, um meine Taten und meine Fehler zu reflektieren. Es war sehr schmerzlich für mich, mir selbst einzugestehen, dass ich mich geirrt habe und anderen Menschen Leid zugefügt habe. Auf diesem Prozess haben mich die Ärzte hier begleitet und auch draußen würde ich diese Hilfe in Anspruch nehmen. Würden Sie sagen, dass Sie eine Gefahr für sich und andere darstellen? Absolut nicht. Und es erschreckt mich, dass dies einmal anders gewesen ist. Nun gut. Also ich für meinen Teil habe keine Fragen mehr. Wie ist es mit Ihnen, verehrte Kollegen? Auch nicht? Nun gut, dann bedanke ich mich erst einmal bei Ihnen, Frau Berger. Wir werden Ihnen unsere Entscheidung in etwa einer Stunde mitteilen. Eine Stunde? Eine Stunde? Soll das eine Anspielung sein? Stecken Sie am Ende mit meinem Ex unter einer Decke? Der hat es nämlich auf mich abgesehen, aber ich werde ihm zuvorkommen. Sie kommen jetzt bitte halt! mit. Ah! Sie ist kommen jetzt eng. mit. Lass mich Gehen. denn nicht los. Wissen Sie, was er passiert? Hat, er hat euch geschickt, oder? Er ist hinter mir her. Nein! Ah! Nun ja, ich würde sagen, das mit ihrer Bewährung lassen wir doch mal besser. Wen haben wir als nächstes? Ähm, Harald Kombasch. Während Laoda sich mit der Bürokratie des ista online shops herumschlägt, vergnügen sich Kloppi und Finnmar im Sturmwind vor dem Auktionshaus. Huh. Boah, hast du es bald mal mit der Eisenbahn? Was denn? Ah, hi Lauda. Na, endlich. Ich dachte schon, du würdest gar nicht mehr kommen. Hallo Leute. Warum seid ihr denn in Sturmwind? Weil Kloppi einen Rappel bekommen hat. Das ist ja wohl ein bisschen vereinfacht gesagt. Los raus mit der Sprache. Ich gehe erst wieder in die Scherbenwelt, wenn dieser verdammte Ansturm vorbei Kloppy ist. Kloppy ist nämlich wie ein geköpftes Huhn hin und her gerannt und hat keinen einzigen Mob ab. Das ist sowas von unfair. <lacht> und nach einer halben Stunde ohne EP... Hatte einen Wutanfall bekommen und hat sich nach Sturmwind zurückgeportet. Ich habe halt keinen. Ich kann Mops auf 1000 Meter entfernen und pullen, Feuerschlag, Frostblitz, irgendwas, keine Ahnung wie das Ding heißt. Jetzt Mem halt nicht rum. Das ist ja auch nicht so schlimm, ich habe nämlich ein Problem. Aha, was denn? Musst du doch arbeiten? Ich denke, du bist die Woche über krankgeschrieben. Der Online-Shop hat nicht geliefert, ich habe noch kein Spiel. Ich habe dir doch gesagt, dass diese Online-Teile nichts taugen. Ja. Warum hast du nicht einfach vorbestellt, so wie wir? Ist ja gut. Das ist viel stressfreier. Stressfrei? Da wüsste ich aber was von. Du kannst auch nur meckern, was? Vergiss es. Lasst uns erst einmal überlegen, was wir jetzt machen sollen. Naja, ich hätte da schon eine Idee, aber... Was? Ich spiele heute nur WoW. Nee, nee, es ist schon WoW. Aber was wäre, wenn... Ich spiele keine Horde. Denk nicht mal dran. Nein, aber ich habe letztens doch diesen RP-Bericht gelesen. Och, nö. Nee. Komm schon, das wird bestimmt lustig. Also ich wäre dabei. Schleimer. Lasst es uns wenigstens mal versuchen. Während anscheinend alle Welt damit beschäftigt ist, das sehnsüchtig erwartete Add-on zu installieren beziehungsweise die ersten Schritte in die Scherbenwelt zu unternehmen, versucht ein alter Bekannter krampfhaft nicht daran zu denken. Ja, Sie werden doch wohl wissen, bei wem Sie angerufen haben. Ja, ich bin Alois Coons und mein Enkel... Na gut, dann hol sie ihn halt ans Telefon. Also, was willst du, du nichtsnutziger Unruhestifter? Willst du auch in dieses Heim kommen und alles zu klump schlagen? Oder muss ich dir schon wieder Geld geben? Deine Bewährung wurde abgelehnt. Du hast es auch nicht anders verdient. Herein! Guten Tag, Herr Kunz. Ich sehe nicht, dass ich gerade telefoniere. Nachmittagstee. Also, wenn weiter nichts ist, Harald, dann geh jetzt gefällig deine Strafe weiter absitzen oder therapieren. Ist mir doch egal. Ich habe jetzt keine Zeit. Und können Sie mir mal sagen, was das mit dem Tee schon wieder soll? Ich hatte doch ausdrücklich um Kaffee gebeten. Herr Kohns, Sie wissen doch so gut wie ich, Papa dass Sie kein... Pap, Sie wollen nur nicht, dass einer von uns noch nach sechs Uhr fit dass ist. Dass Sie keinen Kaffee vertragen. Nachher bekommen Sie wieder Herzprobleme. Na gut, andererseits würde ich Ihnen Mund-zu-Mund-Beatmung von Ihnen nicht mal meinem ärgsten Feind wünschen. Erstens haben wir Beatmungsgeräte. Und zweitens habe ich durchaus meine Verehrer... Ja, wir leben schon in einer kaputten Welt. Also, also das ist doch wohl... Voll... KETZO! Also gut auf ein Neues. Ich brauch mal wieder einen neuen Schar. Aber kein Schurke mehr, ich finde irgendwie nie eine Gruppe. Was wird denn immer gesucht? Priester fehlen doch immer. Okay, und kein Mensch mehr. Ich spiele... Äh, einen Elf. Alles klar. Ja, Intro überspringen. Los, mach schon. Dann mal auf ein Neues. Okay, seid ihr soweit? Ja, yep. ich hab mir eine Menschenhexe gemacht. Nee, auf Mensch hatte ich keinen Bock mehr. Ich will mal was anderes sehen. Ich spiele einen Elfenpriester. Ja, und die Gegentür ist schön. Äh, wie heißt du denn? Kloppi. Nein, ich meine deinen neuen Charme. Ach so. Ähm, Bonifatius. Wie bitte? Klingt doch noch ein Priester oder nicht? Ich nenne dich trotzdem weiter Kloppi. Ähm, kannst du mich mal in den anderen Channel ziehen, Lauda? Ich hätte da was zu besprechen. Ich darf das nicht hören, oder was? Ähm, naja... Hat da nicht jemand bald Geburtstag? Aha, ach so. <lacht> ich hab nichts gesagt. Switched Channel. Also ich würde vorschlagen, wir schenken ihm nochmal jeder eine WoW-Action-Figur. Wie Weihnachten. Das kam doch super an. Von mir aus. Aber darum geht's mir jetzt gar nicht. Ich hab da gerade so einen Verdacht. Äh, wenn du den Namen Bonifatius schrecklich findest, dann bin ich deiner Meinung. <lacht> nee, das meine ich nicht. Ich wollte Bonifatius gerade auf meine Freundesliste packen. Da kam die Meldung, dass der Spieler meiner Fraktion angehören muss. Wie jetzt? Aber Nachtelfen sind doch Alis. Nachtelfen schon. Aber unser lieber Kloppy scheint Nachtelfen nicht von... Blutelfen unterscheiden zu können. Nee, oder? So doof kann doch keiner sein. Den Satz habe ich mir mittlerweile abgewöhnt. Na gut, sagen wir es ihm halt. Dann kann er auf Ali-Seite kommen. Warte, du wolltest doch auch mal Horde spielen. Das ist doch die perfekte Gelegenheit. Also machen wir uns jetzt Chars auf Hordenseite? Ja, yep. <lacht> ich bin ja mal gespannt, wie lange es dauert, bis er was merkt. Während Laoda und Finma im anderen Channel ihre Verschwörung planen, steht Kloppy im Blutelfenstaatgebiet. Oh Mann, was dauert das denn jetzt so lange? Na, ich fange jetzt einfach mal an. Großer Gott, herrscht Stern ein Trubel wie heute Nacht im Einkaufszentrum. Ah, da ist eine Motte. Ah, oh, verdammte Rage. Ah, das ist die nächste... Ja, toll! Ja, die da vorne ist aber mir... Mann! Oh, ich flüsste den Kerl da vorne einfach mal an. Wie heißt der? Nerdis. Das ist ein komischer Name. Sag mal, kannst du dir nicht deine eigenen Mobs suchen? Muss das sein, dass du den anderen hier die Viecher wegmetzelst? Wie bitte? Was willst du denn von mir? Ich bekomme keine Abfall. alles hier hinter den Viechern her ist wie der Teufel hinter der armen Seele. Ja, aber das wundert dich. Es ist Release-Tag. Hier ist alles total überfahren. Siehst du dieses Schwebeteil da hinten? Ganz oben ist ein Questmob. Der ist bestimmt seit dieser Region Online ist nur eine Minute am Leben geblieben. Heftig. Die stehen da oben Schlange. Pass auf, ich lade dich erstmal ein und wir ziehen zusammen los. Ein Heiler kann man hm, immer... Ich heile nicht. Ich werde mal schauen Wenn ich jedes Mal einen Kupfer bekommen hätte, wenn ich den Satz höre... Du bist dran, Alois. Ja, doch, ich kann nicht hexen. <lacht> raffiniert, raffiniert. Aber nicht raffiniert genug. Sie endlich! Ach, hier sind Sie! Ja, wo denn sonst? Ich wusste gar nicht, dass Sie Schach spielen. Und ich wusste nicht, dass Sie das etwas angeht. Spielen Sie denn dieses Computerspiel gar nicht mehr? Nein! Das haben wir Ihnen doch extra zu Weihnachten geschenkt. Ich hatte nicht darum gebeten. Aber Sie hatten doch früher immer so viel Freude an diesem World of Warship. Warcraft! <lacht> Meinte ich doch. Spielen Sie das doch wieder. Nein! Oh, geben Sie sich einen Ruck. Ha! Was? Schachmatt! Wird Gar wirklich niemals wieder World of Warcraft spielen? Wann merkt Kloppy endlich, dass er ein Hotler ist? Wie geht es mit Ilse weiter? Freut euch auf die zweite Folge mit dem Titel Einmal quer durchs Brachland. Das war der Blum 2, Teil 1. Jetzt wird gehordet. Von Stefan Somainjek Winkowski. Die Sprecher. René Wagner als Erzähler. Denise lau als Lauda. Und Frau Matuschek, Daniel Langer als Finmar Marc Kaczkowski als Nerdis. Florian Hoppe als Gar. Martha Thor als Ilse. Tabite Hammer als Frau Horn und Schwester Elisabeth. Stefan Somainjek Winkowski als Kloppi. Und Herr Monser. Monika Hoppe als Frau Wasig, Roman Ewert als Vista Telefonstimme, Stefan Sauerzapf als Postbote, Falk T. Puschmann als er selbst, Ralf satsch als Bad Cop, Falco Schiffer als Pfleger, den Abspann spricht Lili Hiedemann, Produzent, Skript, Schmitt und Regie Stefan Somanie Gwinkowski, Co-Autoren Daniel Langer und Dennis Pauler. Skriptlektorat Denise Lao bombards Musik, Rainer Schippers und Blizzard Entertainment. Sound und Effekte, freesound.org, Stefan zum Winkowski und Blizzard Entertainment. Casting oder Plein. Hardwork und Coverdesign, Stefan zum Winkowski und Blizzard Entertainment. Zusätzliche Grafiken, Sebastian Hartmann. Website, Marc Kaczkowski. Wir danken unseren treuen Hörern, Chris Metzen und dem Rest von Blizzard Entertainment. World of Warcraft ist ein eingetragenes Markenzeichen von Blizzard Entertainment. Ähnlichkeiten mit real existierenden Personen, ob lebend oder tot, sind unbeabsichtigt und rein zufällig. Mehr zu unseren Hörspielen und weitere Downloads findet ihr unter www.mindcrushers.de. Der Buhn 2 steht unter der Creative Commons Namensnennung, keine kommerzielle Nutzung, keine Bearbeitung, 3.0 Deutschland Lizenz. Weitere Informationen dazu auf unserer Website. Eine Produktion der MainCrosher Studios aus dem Jahre 2010.